Mein Name ist Juliane Eisenschmidt, ich bin Architektin und führe hier im Haus mit unseren Bauherren die Bemusterung durch. In der Regel sind es ja zwei bis drei Tage, dann kriegen die hier in der Nähe ein Hotel zur Verfügung gestellt oder ein Zimmer und dann wird im Prinzip die Bemusterung hier gemacht. Wir suchen mit den Bauherren gemeinsam aus, wie das Haus letztendlich aussehen soll, sowohl außen, die Fassade, als dann auch innen, bis hin zum Lichtschalter. Man muss sich zum einen in den Kunden hineinversetzen, was ist so der Geschmack des Kunden. Was passt zu ihm, zu seinem Haus, zu seinen Lebensvorstellungen? Und zum anderen logischerweise, was ist aus Budgetgründen machbar? Unser Konzept bei äh, C Elektro war uns ganz wichtig, da wir ähm, arbeiten und wohnen wollten in einem Gebäude, wo so das unser Familienleben äh, so viel wie möglich in der Gemeinschaft stattfindet. Jedes Haus sieht anders aus. Wir haben ja keine Häuser von der Stange, sondern sind ja alles Individualplanungen und dementsprechend individuell sind halt auch die Bauherren. Wir haben die Küche gekauft und haben dann dementsprechend die Räume so verschoben, dass die Küche auch reinpasst. Das geht bei Albert A. natürlich auch. Wenn er sich bei der Bemusterung dazu entscheidet, eine Wand innen zu verschieben, ist das kein Drama, sondern man versucht es halt einfach möglich zu machen. Jüngere Leute sind viel vorsichtiger. Und unsere älteren Bauherren bauen ja oft schon zum zweiten Mal haben aufgrund ihrer Lebens- und auch anderen Wohnerfahrungen einfach deutlich klarere Vorstellungen, was sie möchten und was sie auch nicht möchten, wie sie was aussehen soll. Zum anderen ist bei älteren Bauherren ist es oft schon so, dass absehbar ist, dass die Kinder aus dem Haus sind. Also das heißt, die Familienplanung ist weitestgehend abgeschlossen. Man braucht nicht mehr darüber diskutieren. Kommt ein Kind, kommen zwei Kinder. Braucht es vielleicht noch ein Reservezimmer für ein drittes Kind? Die Anzahl der Bäder, ist dann alles schon eigentlich relativ klar und ältere Bauherren, wenn die Kinder überhaupt noch im Haus sind, ist das dann oft ein, ein absehbarer Zeitraum, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Jahre. Die planen dann anders, was sie dann auch mit diesen Räumlichkeiten später anfangen, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind, als jetzt sehr junge Bauherren, die noch gar keine Kinder haben. Manche haben wahnsinnig klare Vorstellungen, was sie möchten, sei es jetzt an Design oder auch die Maßgabe, sich im Standard aufzuhalten. Dann zeigt man einfach verschiedene Produkte, schaut, was ist auch von der Baugenehmigung her machbar. Das heißt, ich darf nicht auf jedes Haus jeden Dachziegel drauflegen und da muss man einfach beraten, dass da hinterher ein schlüssiges Gesamtkonzept rauskommt. da gibt es kein einschönstes Erlebnis, sondern wenn die Bauherren einfach nach der Bemusterung zufrieden sind mit dem, was sie sich ausgesucht haben, das Gefühl haben, so will ich es haben, das wird ein schönes Haus, alles gut.